Hallo und herzlich Willkommen zu meinem ersten Gameplay zu Secret Neighbor. Secret Neighbor ist heute für die PS4 erschienen, also heute Nacht. Äh, ja. Ähm, <lacht> das Spiel ist leider derzeit nicht mehr im Store, fragt mich nicht warum. Ich habe schon recherchiert, es steht nirgends irgendwo was drin. Ich habe nur gelesen, dass Secret Neighbor irgendwie morgen kommen soll. Anstatt wie dem gezeigten Release Datum sollte eigentlich heute komplett erscheinen, auch für iOS. Es ist aber leider irgendwie nicht erschienen. Ich muss ja erstmal mit der Steuerung klarkommen. Also, ich brauche meine Schlüsselkarte. Noch eine Schlüsselkarte. Einzelne. geht nicht. Ich habe Angst, dass die mich jetzt Hier ist noch eine. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Ah! Doch, braucht man! Ah. Also ich muss erstmal mal das Spiel beim Spiel durchsteigen Also eine Schlüsselkarte habe ich hier irgendwo liegen gelassen Weiß aber nicht mehr wo Ich höre ihn Ein bisschen schlauer sein. Nein, ich weiß nicht mehr. Ich weiß wirklich nicht, warum Secret wenn nicht mehr im Store ist. Ich habe heute auch nachgeschaut, weil ich ja für iOS unbedingt Secret Neighbor auch drauf haben wollte. Habe ich nachgeschaut und irgendwie ist es immer noch nicht erschienen und dann habe ich Instantly! Für die PS4 nach äh, Habe ich gleich instantly für die PS4 nachgeschaut? gibt's irgendwie nicht. Fragt mich nicht warum. Geh weg. Oh mein ja. Gott! <lacht> <lacht> Auf jeden Fall nein ich weiß leider nicht warum das Spiel nicht mehr im Store ist ich habe keinen Plan es wundert mich wirklich selbst ich schaue morgen noch mal nach und wenn weil es stand ja in Twitter drin dass eine Sekunde von den Developern stand vor 13 Stunden drin. Secret Neighbor schleicht sich an PlayStation morgen. Springe in das Multi Multiplayer Social Horror Game, in dem das Ziel darin besteht, dich in den Keller deines gruseligen Nachbars zu schleichen. Aber hüte dich vor dem verkleideten Nachbarn. Also, das heißt, das Spiel sollte morgen beziehungsweise um 0 Uhr dann kommen. Aber es wurde ja eigentlich angeteasert von denen selbst, dass für iOS und äh nichts Android sondern für PS4 das Spiel eigentlich genau heute kommen sollte da gab es wahrscheinlich irgendein Problem wahrscheinlich und das ist genau der Nachbar oder ja und er kommt halt hier nicht weg oh schlau ausgetrickst Rennen. Er ist nicht mehr da. Wir haben so viele Kämpfer hier drin. das ist krank. Wir hätten... Er ist halt wieder genau... Bräh. Holt dir den Schlüssel. Wir brauchen den Schlüssel. Er verwandelt sich halt auch wieder zurück, weil er weiß, als kleines Kind, als als Kind ist er viel schneller dran. Kein Problem. Wenn ich was weiteres weiß, dann werde ich es entweder auf Instagram oder Twitter posten. Also viel ich mehr weiß. Aber im Moment weiß ich gar nichts. Ich habe halt die Vermutung, dass sie irgendwie wegen dem Release verschoben haben. Aber die, wo sie es gepreordert haben und bei denen es schon runtergeladen hat und installiert hat, diejenigen können es jetzt schon spielen, wie man es gerade sieht. Ich stehe ja gerade im Moment auch auf ps 4 hm. Kassel, ich denke. Oh! Er hat einen. er hat den letzten ich denke das Spiel wird wahrscheinlich morgen kaufbar sein denke ich mal schaut einfach mal aktualisiert mal regelmäßig den Store einfach mal oder guckt mal man ah, vielleicht wird es heute noch mal erscheinen ich habe wirklich keine leisteste Ahnung ich habe halt selbst nachgeguckt und habe mir gedacht, äh, warum ist das Spiel aus dem PSN Store draußen? Habe jetzt auch noch, habe gedacht, es wäre ein Fehler in der App gewesen. Habe trotzdem meine PS4 gleich angeschalten und habe im PSN Store nochmal auf meiner mal PS4 nachgeschaut und da ist es halt wirklich tatsächlich nicht mehr. Und wie ihr seht, ich spiele halt nur mit lauter PS4 Spielern, mit Playstation Spielern, also kein einziger, wo iOS hat. Das heißt, das Spiel ist auch noch nicht für iOS da. Finde ich leider richtig schade. Haben sie ein bisschen den Release verkackt. Aber ich bin schon mal gespannt, wie das Spiel auf dem Handy sich spielen lässt. Ob es genauso mit der Grafik hinkommt. Dass man, ob man die Grafik umstellen kann. Ob man mit Controller zocken kann. Keine Ahnung. Ich werde es dann morgen wahrscheinlich sehen. Ja, was du forst, klappt nicht. Jetzt in der, gleiche, der Jetzt. wenn er jetzt die drei minuten überlebt dann haben wir ge theoretisch gewonnen denke ich mal ich habe das spiel jetzt erst mal heute nachts mal kurz angezockt jetzt werde ich erst mal streamen und secret neighbor ist schon wirklich halt ein relativ geiles spiel weil ich schon Hello Neighbor und Hello Neighbor Heiden Sieg gespielt habe. Okay, der Heiden Sieg Teil war jetzt nicht so prickelnd für mich. Aber Hello Neighbor war echt schon ein relativ geiles Spiel. Und jetzt zu so Secret Neighbor noch auch ein mega geiles Spiel. Jetzt fehlen noch zwei Schlösser Schlüssel. Die die halt. Oh, noch ein Schlüssel, dann haben wir es geschafft. Und ich habe den Nachbarn gerade gesehen. Uiuiui. Ui, ui. Reddish! Er hat halt wirklich die Lichter ausgemacht, dass er nicht sehen kann. Minjung, du brauchst eine Taschenlampe, sonst siehst du den Nachbarn nicht. Und ich denke, ich weiß nicht, aber ob das jetzt alles Deutsche sind oder auch englische Leute. I don't know. Weil in der USA war das Spiel, genau wo es rauskam, ein paar Stunden verzögert. Also der Release war um drei Stunden verzögert. Also ich glaube, sie haben sich die Entwickler ein bisschen einen kleinen Scherz erlaubt und haben geschrieben, ja, am 29. kommt raus und ja, übrigens auch nicht am 29. raus. Wir lassen jetzt die wo es nicht gepreordert haben einfach mal warten bis morgen. So sieht's aus. Aber ich finde das Spiel läuft echt sehr gut flüssig ohne Bugs. Ohne irgendwie irgendwelche Fehler. Finde ich echt gut. Guck halt mal Guck mal oben nach. In den Schränken wurde schnappt. Schau einfach mal oben. Vielleicht findest du den Schlüssel. Oder der Nachbar hat den Schlüssel. genau auch möglich sein. Da habe ich den einen Schlüssel gefunden, bis ich, bevor ich gestorben bin. Was? Weil es mir gerade so auffällt, Leute. Die. Die Version ändert sich mit der PC-Version. Die Version 1.3.5.0 PD. Das ist die... Das ist die PC-Version. Weil es mir gerade so auffällt. Weil bei Steam steht nämlich das gleiche drin. Kleber. Aber der Schlüssel ist halt hier nirgends. auch mal einmal Nachbar sein. Ich würde die, die so trickern. Haltet, wie die Häuser, na? Ey, Die Entwickler haben sich echt was Krasses ausgedacht. 4 3 2 1 Ende. Oh, der Nachbar hat ge gewonnen, weil die Zeit abgelaufen ist. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ich hätte gedacht, wenn Kinder überleben, dann hätten wir gewonnen. Aber der Nachbar hat anscheinend gewonnen, weil er, glaube ich, zu viele Kinder umgebracht hat. Böser Nachbar. Aber ich habe Münzen gesammelt. Das bin ich mir sicher. Bericht. Ah, oh, man kann. Also mit den Münzen weiß ich, dass man sich hier Sachen kaufen kann. Was mit den Tickets ist, habe ich keine keine Ahnung. Okay. Also Leute, ähm, pass auf, wenn ich hier drauf gehe, steht es gibt keine Inhalte. Er, es, er steht möglicherweise noch nicht oder nicht mehr zum Verkauf. Die haben vergessen, anscheinend die Coins reinzubringen. Zu Man kann sich Rucksäcke kaufen? Cool. Eine... die größte Frage ist, kann ich mit dem Spiel, also beziehungsweise bei, bei dem Spiel hier, mit Maus und Tastatur spielen? Ein bisschen Kameraempfindlichkeit mal umstellen. Oh. Wie man sich das Game holen kann, gerade im Moment nicht mehr. Das Game kann man derzeit nicht mehr holen. Ich weiß nicht warum. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Die haben es erst heute nachts rausgebracht. Für die Pre-Order, denke ich mal, keine Ahnung. Wäre wär halt echt richtig schade, weil die es wo es gepreordert haben und nicht runtergeladen haben. Das wäre ein bisschen ziemlich scheiße. Aber ich weiß jetzt, wie man die Tickets bekommt. Man kann sich aber die auch kaufen. Finde ich leider auch schade. Kannst du groß sagen, oh Mann. Ich wollte es mir für iOS auch noch holen. Aber. Finde ich ein bisschen scheiße im Moment. Ich könnte als Sperr angreifen. Das ist der Schlachter. Ein langsam aber härter Kämpfer, der wird Spieler verfolgt und mit seinem Fleischhaken an sich zieht. Cool. Gemeinsam, gemeiner und gut vorbereiteter Nachbar, der sich als eines der anderen Teammitglieder ausgeben kann. Ich glaube, das kann jeder Nachbar hier. Verkleidung ist immer am besten. Dann gehen wir weiter und suchen ein neues Game. Und die, die Gamesuche, no joke, die Gamesuche, also die Spielersuche, die geht so schnell. Ich habe noch nie wirklich so ein Spiel gesehen, da wo die Spielersuche so schnell geht. Liegt vielleicht daran, vielleicht haben sich viele das Spiel gepreordert. Kann möglich sein. Ja, ich hatte auch mega Lust auf das Game, weil ich hab, ich es vor zwei Wochen gepre, äh, gepreordert habe, musste ich zwei Wochen lang warten und habe mich endlich gefreut, dass das Spiel draußen ist und habe es gleich heute Nachts mal so, keine Ahnung, so 300 Uhr gezockt und habe dann auch gedacht, oh mein Gott, geiles Spiel. Ich weiß nicht, ob der Support darauf antworten wird, kannst ja mal versuchen, vielleicht hast du Glück und die antworten dir. Manche Spieleentwickler schreiben mal relativ nicht so schnell, okay, es kam, kommt mal was zurück, aber wir könnten wahrscheinlich keine können schon wahrscheinlich Antworten liefern, aber die können wahrscheinlich auch nicht so genau was sagen. Ja, mal gucken, ich hoffe du kriegst eine Antwort drauf und wenn du auch was Bescheid weißt, dann ist es auch gut. Ich muss ja den Support nicht anschreiben, ich habe ja Secret Neighbor, aber wäre vielleicht auch mal eine Idee, wann das Spiel auch mal für iOS kommen würde. Ich würde jetzt auch gern, ich gucke jetzt mal kurz für iOS. Ähm, Secret... Wieso bin ich jetzt mein Kind? Neighbor... Nein, Secret Neighbor ist noch nicht draußen. Fände ich schade. Dann fangen wir mal... Oh, jetzt fängt es ein bisschen... Heftig, Alter. Warum leckt es jetzt? Ah, es liegt an meiner Kameraempfindlichkeit. Oh mein Gott. Ich habe eine Münze gefunden. Didn't Wait. Oh my god. Lass mich hier raus! Ist der dämlich alter und verwandelt sich jetzt schon! Oh, Digga, nerv mich doch nicht! Was willst du denn von mir? Der Nachbar ist hinter mir, Leute, geht weg. Ah! Ach Mann, warum hilft mir keiner? Gucken wir halt mal wieder die anderen zu. Ich finde das so schade, dass sie sich gleich entpuppen. Nee. Ich glaube, der ist, der ist nicht der Nachbar. Der Matrix ist der Nachbar. Matrix 2009. Uh, knapp. Für ein einziges Mal mal endlich der kacknachbar sein. Wow, der hat einen Move gehabt. Äh. Äh, äh. äh, äh. Warum passiert mit dem nichts? Normalerweise müsste nach einer Zeit den Nachbar verschwinden. Mann, die arme Sau. Die, die, der, der, der bleibt einfach stehen. Jetzt suchen die anderen die Schlüssel, weil er sich nicht bewegen kann. Er bewegt sich auch. hat das Spiel verlassen. Er hat ein Internetproblem gehabt. Jetzt wird Zeit, sucht jetzt die Schlüssel alle. Let's go. Jetzt könnt ihr durchhasseln wie die Sau. Hm, Mal den anderen gucken. Also, die könnten jetzt. Ja, okay, der andere hat das Spiel auch irgendwie verlassen. Weil ich jetzt gerade sehe, es sind halt quasi nur vier Spieler hier drin. Schrank ist es, glaube ich, niemals, so wie ich weiß. Weil ich habe ja schon einige Gameplays zu dem Spiel gesehen. Irgendwo so ab 16 Uhr werde ich dann definitiv anfangen, den Stream zu beenden und dann oder vielleicht um halb fünf, je nachdem, und ja, je nachdem, wie ich noch Lust habe zu zocken. Also, Secret Neighbor würde ich jetzt schon wirklich die ganze Zeit spielen. Also, COD würde ich da weglassen. Also, ich muss aber trotzdem noch in COD mein Battle Pass noch durchmachen und mich noch auf Prestige Prestigemeister spielen. Aber das mache ich privat mehr. Weil, was soll ich großartig Call of Duty streamen? Es ist halt, wie soll ich sagen? Es ist nur Gameplay. Kann ich nur als Gameplay nehmen? Wo oh, die keiner ja hin? Schlüssel wurde schon gefunden. Wie die Vermisstzettel noch da liegen. Ich weiß nicht, ob, ähm, wie soll ich sagen, wenn der Nachbar verlässt, kann dann jemand anders, kann jemand anders dann der Nachbar werden? Ich, das weiß ich gar nicht. Ich wollte Secret Neighbor heute mal auf mein Handy zocken, in Ruhe. Ich wollte Secret Neighbor heute mal auf Handy zocken. Also, sorry für den Echo-Effekt. Oh, grad kam. Aber anscheinend läuft der Livestream relativ gut. Das gefällt mir. Da könnte er ein Schieße sein. Vielleicht. Oder auch nicht. Der Rabe zeigt euch doch, wo eigentlich der Schlüssel ist. Oder beziehungsweise, dass er in der Nähe ist. Warum hat er jetzt verlassen? Äh, Leute? Left it, jetzt bitte nicht alle. Sind ist Scheiße. Wenn wir einen ersten Win haben. Ein Schlüssel wurde gefunden, habe ich gesehen. Krehl zeigt den Schlüssel. Hä? Äh. Ah, man kann sich wiederbeleben. Blul. Hä, ja, das ist ja cool. Ah, ich glaube, man hat die Schrotflinte beziehungsweise diese Flintlock, glaube ich, nur einmal, also man kann nur zweimal schießen, denke ich, und dann ist sie auch hinüber. Nein. Wie weird das aufgebaut ist, ne? Und wie die Häuser aufgebaut sind. Ich weiß nicht, ob du das schaffst. Oh mein Gott. Man schafft das? Da liegen Coins drin! Hä, wie geil? Ich will auch. Da ist anscheinend kein Schlüssel. Ja. Hm. WTF? Er ist runtergesprungen und hat verkackt. Habt jetzt ein. Ich weiß, dass man what the fuck sagt. Jetzt werden wahrscheinlich welche einschreiben Warum hast du WTF gesagt? Leute, man kann es aussprechen, wie man es will, eigentlich, theoretisch. Meiner Meinung nach. Äh, ja. Ich finde schade gerade im Moment, dass der Nachbar geleftet ist. Du kannst das Spiel sicher verlassen. Ah. Kann man das irgendwie an der Seite ausblenden? Das ist ein bisschen nervig. Ihr habt noch eine Minute. Also hier, wenn da kein Schlüssel ist, dann weiß ich auch nicht. gesagt key down oh, ich fehlen noch zwei schlüssel und das werdet ihr glaube ich nicht innerhalb von zwei minuten schaffen die Krähe zeigt doch wo der schlüssel ist wieso warum läuft die da wieder rein Ja, werde ich lieber nicht machen. Allig wie ein koin Ihr braucht ein Dreier Key. Ich braucht ein Dreier Key. Ja, okay, es sind noch 14, Minuten, 14 Sekunden, das schafft ihr nicht mehr. Das schafft ihr nicht mehr. Und vorbei, der Nachbar hat gewonnen, obwohl er nicht mehr da ist. Ah, okay, wenn die Zeit um ist, dann heißt es, Nachbar hat gewonnen. Und wenn er uns alle hat, ist logisch, hat er, hat er auch gewonnen. Wir können nur gewinnen, indem wir durch die Tür durchgehen. Ich verstehe es jetzt langsam, wie man das Spiel gewinnt. Ich habe auch gesehen, manche haben schon eigene Spiele aufgemacht. Habe ich heute früh gesehen. Da geht aber auch nichts mehr. Also ich weiß nicht, äh, Susi K, ob du ähm, das Spiel gepreordert hast. Wenn nicht, ähm, heißt es, dass das Spiel aus, das Spiel wurde ja quasi aus dem PSN Store rausgenommen. I don't know warum. Der Spiel ist auch bis jetzt auch noch nicht für iOS erschienen. Die, wo sie es geprechtet haben, konnten das Spiel jetzt quasi spielen. Und ja, frag mich nicht, warum das Spiel irgendwie im Moment nicht im PSN Store ist. Keine Ahnung. Ja. Ey cool. Also die Spielersuche geht echt schnell. Ich möchte einmal der F Nachbar sein. Ich mich. Ich war gerade ein Schunkwadraus hauen. Wie ich es gerade gehört habe. Aber... I don't know. Warum... Secret Neighbor nicht mehr im PCN-Store ist. Die Entwickler haben auf jeden Fall nur Reihe auf Twitter gepostet, dass morgen, das war jetzt quasi um 0.36 Uhr, haben sie es das gepostet, dass sie, um, dass sie das Spiel morgen, dass es irgendwie auf PS4 morgen gibt. I don't know, eigentlich sollte das Re Release-Datum heute sein. Aber, hm, komisch. Wahrscheinlich haben es nur die Leute bekommen, die gerade es gepreordert haben, aber in der App stand aber auch bei PS4, dass das Spiel ab dem 29.04. gehen sollte. Finde ich ein bisschen komisch. Ich möchte einmal der Nachbar sein. Wirklich. Aber ich werde komischerweise nie der Nachbar. The family 02 Mann! Ah, werde ich dadurch schneller? Ah, dadurch werde ich schneller. Cool. Ich höre doch was. Ich höre doch was hier. Direkt. Ah nein! Lass mich in Ruhe! Ich habe keine Taschenlampe mehr. kann doch nicht wahr sein ja tschüss du kleines match hast mich wirklich ja gestern war es noch drin ja das stimmt gestern war es noch drin Und wenn euch der Livestream gefällt und noch mehr von Secret Neighbor sehen wollt, dann lasst ein Abo da und wenn ihr wollt, könnt ihr auch das Video liken, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr noch weiteres noch von Secret Neighbor sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal und äh, drückt auf die Glocke, um nichts zu verpassen. Und ja. Ja. Wenn ich gerade ein bisschen schade, ich sehe halt wirklich nicht mal einmal, wenn ich das Spiel spiele, dass wir gewonnen haben ich bin es traurig. Wir, wir losen alle komplett ab. Der Nachbar ist zu overpower für mich. <lacht> Und ich war einfach zu blöd. Und konnte den Namen nicht merken. Er ist wirklich hinter mir einfach aufgetaucht. Da lag ein Coin, aber gut. Man muss Man muss sechs Schlüssel finden. Sechs Schlüssel finden, um den Keller zu öffnen, dass man entkommen kann und ja ich glaube er hat gerade nachbar ich frage mich immer noch wie man diese gittertüren aufrecht er hat es vorhin nämlich äh in der letzten runde geschafft oder in der vorletzten da liegt ein schlüssel Yep. Die könnten mal unter Keycards liegen. Habe ich dort gesehen. Er hat eine Keycard und einen Schlüssel. Oh mein Gott, er hat die gerettet. Noch drei Schlüssel oder zwei. Ja, scheiße. Er hat uns alle. Alle Kinder sind verschwunden. Ich habe keine einzigste Münze gesammelt. Schade. Aber ich finde das Spiel relativ nice. Ich hätte niemals gedacht, dass das Spiel irgendwie so... Als ich wusste schon, dass es geil ist. Ah. okay, ich muss ihn dreimal treffen, dass ich diese Fähigkeit erlange. Aber es sind halt wirklich nicht immer die gleichen. Oh, die haben sie getauscht. Ein Packer zweimal, dann haben wir einmal einen Kämpfer und zwar mich, einen Speer, einen, einen Finder und einen Detective. und einer davon ist der nachbar krass dass so viele leute in meinem livestream waren es sind immer noch zwei leute gefällt nice dass ihr da seid props gehen raus an die die jetzt den Livestream anschauen raus wieso bin ich jedes mal ungelogen das kind Ey. Was ist das? Hat, wollte ich jetzt nicht wegschmeißen? Oh, kacke. Oh, kacke. Er versperrt halt gerade uns mega den Weg. Lass mir doch raus! Ist das ein Camper? Warum Secret Neighbor nicht mehr bei PS4 gibt, das weiß ich gerade echt nicht. Das.. Das hat mich selbst verwundert, eigentlich. Ja, scheiße. Warum steht der noch da? auf die Idee, hier runterzukommen. Dem vertraue ich nicht. Ich weiß, dass es ist. Es ist Ja, und die habe ich gerade weggeschmissen. Digga, ja, wo ist denn die fucking Tür jetzt? Ich bin entkommen, oh mein Gott! Die Kinder haben gewonnen. Nice, zum ersten Mal gewonnen. Gigi? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt echt nicht. Das muss ich gerade selber so aus Ich denke, bei eigenem. Ich denke, bei eigenem Spiel muss man das machen. Aber ich denke, hier geht gerade gar nichts. Ich gehe nur in eine Schnellspielsuche. Hm. Okay, der sieht langweilig aus. Es gibt halt anscheinend nur drei Nachbarn. Season-Gegenstände. Achso, ich meine, Saison. 2020 Hä, warum sind da 2020 Coins? Ah! Ich weiß jetzt warum. Ich glaube, die haben das Spiel kurzzeitig mal vom Store offline genommen. Aber man kann es noch spielen. Weil sie auf den Release auf morgen warten. Naja, ich denke, ich beende mal den Livestream streamen morgen noch wenn es zum offiziellen Release eigentlich ist eigentlich heute der offizielle Release ja nur die Leute wo es vorher bestellen können können es nur noch zocken gerade im Moment Finde ich gerade schade ähm, ja ich denke ich beende jetzt mal den Stream und werde morgen nochmal dazu streamen, aber diesmal wegen länger. Wenn euch der Livestream gefallen hat, dann lasst ein Abo da und ein Like da. Würde mich mega freuen. Und wir sehen uns einfach ganz morgen nochmal zur Secret Neighbor. Habt noch heute einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und haltet euch an die Corona-Regeln und man sieht sich beim nächsten Mal und zwar morgen. Ciao, ciao.